Hallo zur Zahnputzandacht. Mal unter uns. Ich habe da mal eine Frage. Beten Sie? Und wenn ja, wann und wie beten Sie? Geht mich nichts an, denken Sie vielleicht. Und genau, da haben Sie auch nicht so ganz Unrecht. Denn Beten ist etwas ganz Privates. Da geht es um meine Beziehung zu Gott, um das, was mich bewegt und was mir auf dem Herzen liegt. Gut. Manchmal ist Beten auch öffentlich, zum Beispiel im Gottesdienst in der Gemeinschaft. Dann bitten wir oft für Kranke, für die Gebeutelten der Gesellschaft. Wir bitten für die, die unter Katastrophen leiden und wir bitten um Frieden für die Welt. Gerade heute, der Gedenktag am Beginn des Zweiten Weltkriegs, der erinnert uns daran, wie brüchig Frieden ist und wie wenig erreichbar er ist. Was sollen wir also tun? Einfach beten? Wenn das doch so einfach wäre. Ich bete, Herr, zu dir, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. So steht es in Psalm 69 der heutigen Tageslosung. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Beten, das ist Atemholen aus Gott. Holen Sie mal so richtig Atem, so wie ich hier in der Natur. Das gibt Kraft, lässt mich neu lebendig werden. Und so ist das auch mit dem Gebet. Ich finde, beim Beten geht es nicht darum, dass Wünsche erfüllt werden, so wie bei einer guten Fee. Beten ist eigentlich mehr eine Haltung gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Mitmenschen um mich herum. Wenn ich bete, nehme ich mich ein Stück heraus aus dem Alltag und egal, ob hier in der Natur oder zu Hause oder etwa in der Kirche, beten ist meine ganz persönliche Zeit mit Gott. Im Gebet gebe ich ab, werde frei für die Menschen um mich herum, für das Leben. Ich bete gern mit Psalmliedern aus der Bibel, wie dem, aus dem die Losung stammt, oder mit Worten, die Christinnen und Christen schon seit Jesu Zeiten beten, dem Vater Unser. Wegweiser und Kraftquelle zugleich. Ich lade Sie ein, das Vater Unser mitzubeten. Vater Unser im Himmel.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 Bleiben Sie behütet.